Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine Buchvorstellung zu dem Buch Boy's Heaven. Vertraue niemandem, nicht einmal dir selbst von Miriam Maus. Musik Vorneweg kurz der Hinweis. Diese Buchvorstellung und auch alle anderen Buchvorstellungen sind nicht gesponsert. Wir bekommen dafür also kein Geld und teilen wirklich nur unsere ehrliche Meinung. In dem Buch geht es um einen Jungen, der mitten auf einer Grasebene im Nirgendwo aufwacht, ohne auch nur eine winzige Erinnerung zu haben. Nicht einmal seinen Namen weiß er, weshalb er sich Boy7 nennt. Als er sich dann umguckt, findet er lediglich einen Rucksack von ihm mit ein paar Gegenständen. Um herauszufinden, was passiert ist, begibt sich Boy7 auf eine packende Reise, auf der er und der Leser gemeinsam Stück für Stück seine Geschichte erfahren. Das Gute daran ist, dass der Leser wirklich auch nur genau das weiß, was auch Boy7 weiß, so bleibt das Buch durchgehend spannend. Der Roman wurde von Verena Kiefer aus dem Niederländischen übersetzt und er erschien in Deutschland 2011. Auf Niederländisch kam er bereits zwei Jahre früher heraus. Er wurde im Arena Verlag veröffentlicht, der ihn ab zwölf Jahren empfiehlt. Das Buch hat 288 Seiten und kostet als Taschenbuch 9 Euro. Im niederländischen Original hieß das Buch übrigens nur boy Seven, ohne den Zusatz, vertraue niemandem nicht einmal dir selbst. Das finde ich im Deutschen noch besser gelöst, einfach weil es dem Buch gerechter wird und Treffen die Dramatik beschreibt. Ein weiterer Punkt sind die Fragen nach den Grenzen der Wissenschaft, die dieses Buch beinahe nebenbei aufwirft. Ich muss dabei aufpassen, nicht zu viel zu verraten, aber so viel noch, das Buch behandelt diese Thematik so, dass es auf keinen Fall nur Wissenschaft Nerds ansprechen würde, sondern dass es wunderbar in die Geschichte passt. Es wird wie gesagt kein Hauptaugenmerk auf diese Frage gelegt, sondern einfach durch die Geschichte selbst kommen einem diese Fragen auf. Ansonsten noch kurz zur Autorin. Miriam Mauns wurde 1963 in den Niederlanden geboren und arbeitete erst als Sonderschullehrerin. Boy Seven ist ihr Debütroman gewesen. Inzwischen hat sie zahlreiche Kinder- und Jugendbücher geschrieben. Ihre Bücher wurden in den Niederlanden viermal durch die sogenannten Tipp von der Jungen Jury ausgezeichnet. Das ist ein niederländisches Projekt, bei dem Jugendliche ihre Lieblingsbücher vorschlagen und dafür in zwei Runden abstimmen können. 2015 erschien auf Basis dieses Buchs auch ein Film des Regisseurs als für jederem, der sich grob an der Handlung orientiert. Kurzer Blick noch auf die Bewertungen, die sind sowohl bei Amazon als auch bei Thalia sehr gut, es gibt jeweils 4,4 und 4,6 Sternen von 5 möglichen. Damit ihr euch einen Eindruck verschaffen könnt, wie das Buch geschrieben ist, hier der Anfang des Buchs, einfach weil ich sonst zu viel spoilern könnte. 1. Ohne Peitschirm aus einem Flugzeug gestoßen werden, in einem Affenzahn mit einem Auto herumrasen, das sich um keinen Preis lenken lässt, ins tiefe Wasser geworfen werden, obwohl man nie schwimmen gelernt hat, sich in einer fremden Stadt verirren und niemandem nach den Weg fahren können, weil alle Japanisch sprechen, so fühlte sich an, und zwar alles davon gleichzeitig. Ich wusste nicht, wer ich war, wo ich war und wie ich an diesen verlassenen Ort geraten war, aber dass mir fast der Schädel platzte vor Schmerzen, das wusste ich. Es war, als hätte man mir mit einem Hammer alle Erinnerungen herausgeschlagen und so sehr ich mich auch anstrengte, ich konnte sie nicht wiederfinden. Alles war auf einmal vollkommen unsicher, Geheimsprache und nicht zuverlässig. Ich war da und doch nicht wirklich, und das verursachte schon ein ziemlich gruseliges Gefühl. Mehr als gruselig. Ehrlich gesagt machte ich mir vor Angst fast in die Hosen. Eine ausgefranste Jeans, die mir auch nicht allzu bekannt vorkam. Ich sehnte mich nach einem sicheren Ort, einem Bett oder notfalls einer Höhle, in der ich mich verkriechen konnte, aber auf diese endlosen gelten könnte. Ich sehnte mich nach einem sicheren Ort, einem Bett oder notfalls einer Höhle, in der ich mich verkriechen könnte, aber auf dieser endlosen gelben Grasebene gab es nichts, was Schutz bieten könnte. Kein Haus, kein Bauernhof, nicht einmal ein Schuppen. Nur ein endloser Asphaltstreifen, der die kahle Landschaft spaltete. Die Luft darüber wirkte flüssig in der Hitze. Ich selbst übrigens auch. Mein Hemd, complete Stranger, Nummer so und so viel, mir klats klatschnass. Mein Hemd. Mein Hemd, Nummer so zu so vier, klebte mir Klatschnass am Rücken. Nein, klebte mir am klatschen lassen. Ach so. ja, das mein Hemd, komplett Stranger, Nummer so und so viel, klebte mir am klatschen lassen Rücken. Der Ärmel war eingerissen und die Haut darunter aufgeschürft. Hatte ich einen Unfall gehabt, war ich auf den Kopf gefallen und hatte mir durch einen Schlag. War ich auf den Kopf gefallen und hatte durch den Schlag mein Gedächtnis verloren? Ich spürte die Gegend ab, doch nirgends sah ich einen beschädigten Motorroller oder ein Auto, das möglicherweise auf seinem Dach gelandet war, als wäre ich wie Ikarus mit geschmolzenen Flügeln vom Himmel gefallen. Icarus, den kannte ich anscheinend. Ich hätte lieber gewusst, wie ich selbst hieß. Wenn ich erst meinen Namen wieder hatte, würde sich der Rest von selbst ergeben. Moment. Fieberhaft wühlte ich in den Taschen meiner Jeans, ich tastete mein Hemd ab, führte in der mini Mini-Brusttasche Leer. Kein Ausweis, kein Einkaufszettel, gar nichts. In den Augenwinkeln juckte es und meine Gedanken überschlugen sich. Das war bestimmt ein Scherz. Gleich würde ein Mann mit versteckter Kamera aus dem Gras aufspringen, grinsen und hab dich rufen. Oder vielleicht war ich nicht echt und existierte nur im Kopf irgendeines Irren. Oder noch schlimmer, ich war selbst verrückt geworden. Ich senkte den Kopf, presse die Fäuste gegen die. Ich senkte den Kopf und presse die Fäuste gegen die aufsteigenden Tränen. Das konnte doch nicht wahr sein. Ich träumte und würde gleich aufwachen. Aber als ich wieder aufschaute, saß ich noch immer an derselben Stelle in der senkenden Sonne. Mir wurde klar, dass ich die Wahl hatte, hier bei Lebendig im zu verburzeln oder Hilfe suchen. Ich entschied mich für Letzteres. Ja, und wenn euch dieser Ausschnitt gefallen hat und ihr das Buch hören wollt, habt ihr Glück. Denn das gibt es in kleinen 2 Minuten Pin auf YouTube. Die Playlist dazu findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, soviel erstmal. Ansonsten zu dem Buch Boy 7 von Miriam Maus. Abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Falls ihr euch für andere Bücher interessiert, schließt doch gerne noch hier drauf, da gibt es alle möglichen Bücher, Künstler und auch Bands vorgestellt. Ansonsten findet ihr noch eine ganz persönliche Empfehlung für euch von YouTube. Wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao!